wieder euer machen. Ich eine heftige Runde für euch. Ich mache heute natürlich eine Challenge. Nur mit Schrotflinte spielen, Leute. Das wird mega oh. schlimm auf jeden Fall, Leute. Wir fangen jetzt an, würde man sagen. Let's go. Und, äh, aber natürlich auch egal. Ja, ich fange direkt jetzt hier in Salty Springs. Oder hm. Geh oh nein. Lieber weg. Was? Oh nein. Die Schlut. Oh scheiße. Nein. Leute. Nein! Komm doch! Oh man, Leute, was ich mache? Scheiße! Ah nein! Nein. Ernsthaft? Nein, Leute. Leute. Wir haben nur was zum Bauen. Wir haben nur was zum Bauen. Ganz einfach. Oh mein Gott. Komm, wir müssen auf die Seilbahn. Leider müssen wir das... Wir gehen jetzt einfach mal... Wir holen uns ein... Ein äh, Flugzeug mega schnell müssen wir uns das sogar noch holen weil die holen die können mich ja so easy noch holen ne? was schon wieder keine waffe komm mal komm mal komm mal nur ein heli Leute? oh nein was ist jetzt passiert was jetzt passiert. Ah, ich kann mich überwegen, ja moin! Oh nein. Aber nur nein. Warte! Hilfe! Hey, warte kurz, das ganze Band hier ausschalten. Ja, moin. Nein. Oh nein, ich konnte nichts machen. Leute, habt ihr gesehen, was für ein größter Bug, man? Aber auch egal, ne? Okay, legen wir mal mit der zweiten Challenge los. Okay. Warte kurz. Ähm, ja Okay, ich muss weiter mit Schrotzfilter spielen, ja moin. Leute, wir sehen uns in der Runde in. So. Äh, okay. Ich versuche jetzt mein Glück, okay? Leute, ich würde mal sagen, ich versuche jetzt mein Glück, ne? Mit dem Glücksgrad, wenn das auf 3 geht. Schrotflinte, 2, AR. 1 MP, okay. Psst, läuft. 3, geil. AR, ah, ja. nice. Oh man warum ist es nicht 2? Aber auch wieder, mein Handy ist gut hier raus, aber auch wieder. Erstes Maschinenpistole, zweites ist Schrot, drittes AR. Ähm, vergessen? Komm mal, komm mal. Ja! Nice. Erster Kill ist da. Oh mein Gott. Erster Kill ist da. Oh, Junge. Oh nein, Leute, ich kann nichts mitnehmen. Ich kann nur eine AR mitnehmen. Ja, okay. Challenge fängt echt, echt schwer an, Leute, weil. Sorry. Un... Nein! Nein, nein. Nein. No. Schau mal, was für ein Loot ich habe, Leute. Ich habe.. Ein billig Minis. Nice. Geil. Hat ich gebrochen. Oh man, ich darf keine Burst mitnehmen. Tut mir leid, Burst. Ich darf dich Ich darf dich leider nicht mitnehmen. Nee, ich darf dich leider nicht mit dem Burst. Tut mir leid. Eigentlich ja. würde ich die ich darf Ich habe schon Schwunggewehr, ganz normale. Keine Burst. Scar darf ich zum Glück noch. Aber eine schallgedämpfte Scar, eine Black Scar darf ich auch noch nehmen. Das wollte ich zum Glück noch machen. Rotfarbe ist da. Ähm, ja, Leute, was soll ich jetzt machen? Ich kann gar nichts mehr machen. Jawohl, wo ist der Bus? so. Oh. Nein, Mann. Ja, Leute, ich hätte genommen, wenn ich äh, Nummer zwei gewählt hätte. Äh, Nummer 1, meinte ich. Hätte ich die gerne genommen, weil. Dieser ja voll wichtig, diese MP, Mann. Man macht so viele kills mit der. Und, äh, manche. Haben Hilfe benötigt mit der MP, deswegen Kann man mega leicht die Leute töten, also die Gegner kann man so leicht töten mit der MP Leute. Deswegen kann ich leider nicht nehmen. Ich baue mal Leute, ist so... Ach, egal. Ha! Als ob die hier ist. Nein, Mann. Oh Mann, Leute. Das ist ne? Man darf keine Eier mitnehmen. Äh, man darf nur still. <lacht> Au! Nein. No. Ich hab Scham bekommen. Nice. Oh, hier habe ich, hab ich ein Flugzeug mehr. Oh mein Gott, schon okay. Ich komme eine heavy Schritt über die Ich bin ein Ich neue auch ein Ich ein Ich ein meine er hat meine Ehre genommen. Oh mein Gott, er hat keine Ehre genommen. Leute, schaut mal, wie ich da ist gut. Try harder. Ey! Ich dachte, ich war da drin! Ja moin! Oh mein Gott, du so kleine Junge! Oh mein Gott, richtiges Noob, Mann! Alter halt Maul! Alter, war nur der Maul! Nein! Schon Nein. Egal. Egal. Hauptsache, ich habe jetzt heftige Waffen, ne? Ich habe ja nur zwei Wochen am Oha! Sehr, sehr heftig. Genau. Heftige Landung, Isa. Gute Landung, Isa. Was? wir sehen noch, dass die Depot. Das haben wir ja noch nicht gesehen, Epic Games. Ah, ja. Das wusste ich doch. Dass die Depot das ist heftig. Also, beste Stadt war das eigentlich. Hä? Hier war schon ein Gegner, aber auch egal. Lässt mich hier looten? Okay. Hab' ich noch nie erwartet von den Gegnern. Oh. Paletten. Warum geht die Verpackung? Oh, Kacke. Oh. Ich will nur eine AR, Mann. Muss ich denn machen? Ey, du bist besser als ich, ne? Du gewinnst. Ich war alles. Kampf wird der Ehe gewinnen, also. Oh mein Gott, so renn weg. Renn weg, renn weg. Lass dich nicht von diesem Gegner töten, lass dich einfach nicht von diesem Gegner töten. Der ist nur ein... Hm. würde ich mal sagen. Ich oh mein Gott, ich tup ganz... Oh mein Gott, ich hab ganz das Gleiche. Er macht sogar, er machte sogar noch kaputt paar Da zur Ehre. Puh. Leute, ich kann nichts machen. Oh mein. Deine... Nicht dein Ernst, ne? Oh, scheiße. Ja. Ich würde sagen, ich bin tot. Ich wollte euch das nur sagen. Ich bin tot. Ich darf nichts mitnehmen, Leute. Nix. Ich würde mal sagen, er macht eine Zwischenlandung. So nice. Dankeschön. Meiner. Oh mein Gott. Ich habe den Flugzeug gestartet. Ich habe deine Ehe genommen. Ich habe dein Flugzeug. Oh mein Gott, das ist ehrenlos. Die gegen einen ohne Strohflinte, Mann. Oh mein Gott, die hat so viele Hits kassiert. Die hat die Tausender Hits kassiert, Mann. Die hat die jetzt kassiert. Oh mein Gott, ich hab. Ich hab den auf einmal. Du kleiner Go. Du kleiner Go. Oh mein Gott, wie hole ich dich? Oh mein Gott. Ich habe ihn einfach geholt. Ey, wo ist mein Flieger machen? Das geht gar nicht mehr. Aber Leute. <lacht> <lacht> <lacht> nix, nix. Äh, ihr habt bisschen falsch gehört. Das äh, war nur ein bisschen falsch hören. Lol, darf keinen Hit geben. Wow. Gibt aber richtiger Hit, Mann. Ich wissen mich jetzt, ne? Oh mein Gott, die hat mich fast, die hat mich fast, die hat mich fast, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ah, wie ehrenlos, ne? Ist das da ein Gegner? Nee, ne? Oh mein Gott, die geht auf mich, die geht auf mich, die geht auf mich. Ehrenlos. Oh mein Gott, die hat mich. Hab ich noch? Oh nein! Bruder, muss los. Leute. Oh mein Gott. Vier Kilometer bin ich gelaufen. Halt der Maul. Boah. Heftiger Hase, ne? Boah, Patronen. Warte kurz. Super, Oleg. Es sanft mir richtig, Mann. Der snipe ja richtig. Okay. Wir sind jetzt fertig mit unserer Challenge, Leute. Wenn ihr so viel gefallen, dann das Video gefallen hat, deshalb lecker. Auf jeden Fall sind wir heute primär live. Ich ist da. Und würde mal sagen, Leute, wir sehen uns.